Klicke dazu auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren ganz oben auf der Seite. Trage deinen Vornamen, deinen Nachnamen und dein Geburtsdatum ein. Achte darauf, dass deine echte Adresse angegeben ist. Spätere Gewinne kannst du nämlich nur ausgezahlt bekommen, wenn du deine Identität einwandfrei nachweisen kannst.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 Öffne dein E-Mail-Postfach und klicke auf den Aktivierungslink, den dir SunMaker zugeschickt hat. Damit kannst du dein Spielerkonto freischalten. So sieht die Seite von SunMaker aus, nachdem du den Link geklickt hast. Bist du freigeschaltet, kannst du dich mit deinen Nutzernamen oben rechts einloggen und Geld einzahlen.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 Mit dem Bonus hast du jetzt bei einer Einzahlung von 10 Euro ein Guthaben von 20 Euro. Klicke dich jetzt zurück in den Casino-Bereich. Jetzt kannst du Extra Tenliner mit Echtgeld spielen. Extra Tenliner findest du wieder unter Spielautomaten. Suche das Spiel dann aus der Liste und klicke auf Play. Alles lädt direkt in deinem Browser. Unten rechts kannst du deinen Einsatz verändern.